Eines Tages weideten zwei Kühe auf einer englischen Wiese. Englische Kühe. Die eine Kuh fragte die andere, Was ist deine Meinung zum Rinderwahnsinn? Die andere Kuh sagte, das ist mir völlig egal, ich bin sowieso ein Hubschrauber. Ein Mystiker zu sein, ein verwirklichtes Wesen zu sein, ist genau so. Eine Kuh erkennt, dass sie eine Kuh ist. Und sie wird zu einer gefeierten Kuh. Heilige Kuh, nicht wahr? <lacht> ist es so simpel? Nun, ich möchte euch meine Geschichte erzählen. Als Kind wurde mir eins klar. Ich war absolut unwissend, und alle um mich herum schienen so ziemlich alles zu wissen. Ich hingegen wusste überhaupt nichts. Und weil ich nichts wusste, musste ich allem sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Mein Sinn für Aufmerksamkeit wurde so. Wenn ich ein Blatt sehe, konnte ich einfach nur dasitzen und dieses Blatt ansehen, es stundenlang einfach nur anstarren. Wenn ich in meinem Bett saß und einfach nur die Dunkelheit anstarrte, konnte ich das einfach die ganze Nacht lang tun. Diese Aufmerksamkeit brachte mir also ein ganz anderes Maß an Involviertheit und Interaktion mit so ziemlich allem und jedem um mich herum, belebt oder unbelebt. Aber alle anderen schienen alles zu wissen und waren einfach nur mit ihrem Leben beschäftigt und glücklich. Aber ich starrte einfach auf jede Kleinigkeit. Dann sah ich, dass ich erkannte, dass auch sie überhaupt nichts wussten. Es ist nur so, dass sie ihre Annahmen und Glaubenssysteme hatten, mit denen sie glücklich waren, entweder ihre eigenen oder etwas, das ihnen von jemand anderem weitergegeben wurde. Und sie wussten nicht nur, was hier ist, sie wussten auch über andere Welten, über Götter, über den Himmel und alles Bescheid. Und hier mühte ich mich ab, um herauszufinden, was was ist. Das hat mich also derart fasziniert, dass ich angefangen habe, vor einem großen Tempel hier in Mysore Wurzeln zu schlagen, weil ich wirklich sehen wollte, wie die Menschen sein werden, nachdem sie eine Begegnung mit Gott hatten, nachdem sie ein Gespräch mit Gott hatten. Ich stand also da und beobachtete intensiv jedes Gesicht, das aus dem Tempel herauskam, und hörte im Allgemeinen den lokalen Klatsch und Tratsch, manchmal geht in indischen Tempeln dein Schuhwerk mit jemand anderem weg, und dann sehe, höre ich Menschen, die die Schöpfung und den Schöpfer verfluchen. Ich fand immer, dass Menschen, die aus Restaurants herauskommen, fröhlichere Gesichter hatten als Menschen, die aus Tempeln herauskommen. Das Göttliche gegen Dosa. Dosa scheint zu gewinnen. Damit kam ich nicht zurecht, und langsam wurde ich also immer skeptischer und skeptischer gegenüber allem und jedem um mich herum, skeptisch gegenüber gesellschaftlichen Strukturen, politischen Systemen, religiösen Überzeugungen, sogar gegenüber wissenschaftlichen Theorien, denn nichts davon stimmte mit meiner Lebenserfahrung überein. Eines Tages machte ich mich auf nach Chamundi Hill, diesen Ort muss man gesehen haben, und es gibt eine Tradition in Mysore. Wenn du etwas vorhast, gehst du zum Chamundi Hill. Wenn du nichts vorhast, gehst du zu Chamundi Hill. Wenn du dich verliebst, gehst du zu Chamundi Hill. Wenn du dich trennst, gehst du zu Chamundi Hill. Ich war frisch getrennt und hatte nichts zu tun, also machte ich mich auf zum Chamundi Hill. Und ich ging hinauf und setzte mich dort auf einem Felsen. Bis zu diesem Augenblick in meinem Leben dachte ich immer, das bin ich und das ist jemand anderes und etwas anderes. Aber zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich nicht, was ist ich und was ist nicht ich. Plötzlich war das, was ich war, einfach überall. Der Fels, auf dem ich saß, die Luft, die ich atme, die gesamte Atmosphäre um mich herum. Ich war einfach in alles hinein explodiert. Das klingt wie völliger Irrsinn. Das dauerte, so dachte ich, 10 bis 15 Minuten. Aber als ich wieder in mein normales Bewusstsein zurückkam, war ich... Etwa viereinhalb Stunden habe ich da gesessen, völlig bewusst, mit geöffneten Augen, aber die Zeit war einfach gesprungen in meine Erfahrung. Zum ersten Mal in meinem erwachsenen Leben flossen Tränen und... Ich bin immer friedlich und glücklich gewesen. Das war kein Thema. Aber hier war ich in eine ganz andere Art von Glückseligkeit eingetaucht. Jede Zelle in meinem Körper zersprang vor Ekstase. Als ich den Kopf schüttelte und versuchte, eine logische Erklärung für das zu bekommen, was mir widerfährt, war das Einzige, was mein sehr kluger Verstand sagen konnte, vielleicht drehe ich einfach durch. Diese Erfahrung vertiefte sich, und sie begann sich zu wiederholen. Wenn ich einfach hier sitze, was für mich Augenblicke sind, schienen für andere Stunden zu sein. Ich denke, es ist eine Minute, Stunden sind vergangen. Eines Tages saß ich so an einem bestimmten Ort. Ich dachte eigentlich, dass es etwa 25 bis 30 Minuten sind, aber als ich wieder zur Besinnung kam, waren 13 Tage vergangen. Ich saß einfach da. Indien ist, wie es ist, eine ganze Menschenmenge hatte sich versammelt. landen um meinen Hals, Menschen berühren meine Füße, jemand will wissen, was mit seinem Geschäft sein wird, jemand will wissen, wann seine Tochter heiraten wird. All die Dinge, die ich hasste, passierten einfach um mich herum, und ich musste mich von diesem Ort entfernen, nur um dieser Menschenmenge zu entgehen. Und als diese Erfahrung sich in mir vertiefte, war eine Sache, die mit mir geschah, dass alles, von dem ich glaubte, es wäre ich, plötzlich nicht mehr ich war. Dies war immer ich. Und plötzlich fand ich heraus, dass dies nur eine Anhäufung von Nahrung ist, die ich gegessen habe. Was ich anhäufe, kann meines sein, kann aber niemals ich sein. Dies war nur ein riesiger Haufen von Eindrücken in meinem Verstand. Und da dieser Körper und Verstand nicht ich waren, sondern nur meins, entstand eine Distanz zwischen mir und meinem Körper, zwischen mir und meinem Verstand. Dies ermöglichte auch eine gewisse Erfahrung in mir, dass plötzlich die Gleichung von Zeit und Raum für mich nicht mehr zutreffend war. Ich habe gesehen, dass das, was hier ist, dort ist, und das, was dort ist, hier ist. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gerieten durcheinander. Es war ein einziges majestätisches Chaos, aber unheimlich schön. Mein kritischer Verstand, der sich damit nicht abfinden konnte, war also... Ich begann, Experimente durchzuführen. Diese Experimente sind so seltsam, um darüber zu sprechen, und die Ergebnisse zu märchenhaft, als dass sie irgendjemand glauben könnte. Aber eine Erkenntnis, zu der ich gekommen bin, ist, die Existenz ist nicht menschzentriert, und alle menschlichen Erfahrungen sind selbstgemacht. Die meisten Menschen glauben, dass ihre Erfahrungen durch die Situationen, in denen sie existieren, geformt werden. Aber jede menschliche Erfahrung ist zu 100 Prozent von innen heraus selbst erzeugt. Ich denke, dass viele Wissenschaftler heute beginnen, dem zuzustimmen. Und nachdem ich das erkannt hatte, wenn jede Erfahrung von innen heraus erzeugt wird, wenn die Grundlage deiner Erfahrung in dir ist, der Sitz deiner Erfahrung in dir ist, was sie ist, welche Art von Lebenserfahrung würdest du dann haben wollen? Für dich selbst bin ich mir sicher, dass du sie so angenehm wie möglich haben willst, was auch immer du tun magst. Was du für deine Nachbarn willst, darüber kann man streiten, aber was du für dich selbst willst, definitiv möchtest du größtmögliche Annehmlichkeit. Als ich erkannte, dass die Grundlage meiner Erfahrung in mir selbst liegt, ging ich vom Anstarren der Dinge dazu über, mit geschlossenen Augen zu sitzen. Dies war eine dimensionale Verschiebung in meinem Leben, vom Anstarren zum Sitzen mit geschlossenen Augen. Ich war so fasziniert von diesem menschlichen Mechanismus, dass ich meine Augen nicht mehr öffnen wollte. Tagelang hielt ich einfach die Augen geschlossen und ich wollte alles von diesem hier sehen. Und was ich erkannte war, wenn ich ein Stück Brot nehme und es in dieses System gebe, wird dieses Stück Brot in ein paar Stunden zu meinem Körper und ich beginne, dies als mich selbst zu erfahren. Dieser erstaunliche Prozess, als ich mir dessen immer mehr bewusst wurde, sah ich, dass die eigentliche Quelle der Schöpfung, der eigentliche Erzeuger dieses Körpers, der Hersteller dieses Körpers im Inneren ist. Als ich das sah, konnte ich sehen, dass ich mein Gehirn innerhalb von 24 Stunden komplett neu verdrahten konnte, dass ich mich unabhängig von sozialer Erziehung, familiären Situationen und sogar von genetischen Eigenschaften in mir, ich konnte sehen, dass ich einfach alles an mir vollständig verändert. Konnte. In 24 Stunden bin ich ein anderer Mensch. Weitere 24 Stunden, ich bin ein anderer Mensch. Ich war wie ein bewusst Schizophrener, der verschiedene Dinge ausprobiert. Eines Tages habe ich mir einfach bei einem Feldhockeyspiel meinen linken Knöchel gebrochen, und ich ging weg und setzte mich irgendwo hin. Ich hatte unerträgliche Schmerzen, und damals war ich auch chronischer Asthmatiker, und ich hatte einen sehr schweren Asthmaanfall. Und diese Schmerzen zusammen mit der Unfähigkeit zu atmen, das war schon etwas. In diesem Moment kam mir in den Sinn, wenn der Hersteller dieses Körpers im Inneren ist, warum kann ich dies dann nicht von innen her heilen? Ich setzte mich mit einer gewissen Entschlossenheit hin. Wenn das wahr ist, muss ich dem erlauben können, sich von selbst zu heilen, andernfalls muss ich auf einem völlig falschen Weg sein. Ich saß mit geschlossenen Augen für etwas mehr als eine Stunde. Als ich herauskam, verließ mich mein Asthma, um nie wieder zurückzukommen, und vor allem war mein gebrochenes Bein in wenig mehr als einer Stunde wieder völlig in Ordnung. Bewaffnet mit dieser Erfahrung begann ich, Methoden und Systeme zu entwickeln, durch die jeder Mensch Zugang zu dieser Intelligenz und dieser Fähigkeit innerhalb des Systems haben kann, das ein Stück Brot zu einem Menschen machen kann. Diese Intelligenz und diese Kompetenz innerhalb des menschlichen Systems bei der es nicht nur um Denkprozesse geht, existiert in jedem Menschen, bleibt aber leider ungenutzt. Und ich machte mich daran, Systeme zu schaffen, die die Menschen heute nutzen können, Techniken für inneres Wohlbefinden, Methoden, um dein Inneres so zu gestalten, wie du es willst. Millionen Menschen machen davon Gebrauch, genießen diese Vorteile davon. Aber das Wesentliche dabei ist, dass es ein so hohes Maß an Intelligenz und Kompetenz auf jedem Millimeter des Körpers, an jedem Punkt des Körpers gibt, nicht nur im Denkprozess, dies bleibt von der menschlichen Gesellschaft völlig ungenutzt. Es gibt Möglichkeiten, dies zu tun. Und als ich in diesen Prozess hineinging, begriff ich, was ist es, das bestimmt, was ich bin und was ich nicht bin. Ich bin fähig, ein Stück Brot zu nehmen und es in mich zu verwandeln. Wenn ich auf diesen Körper schaue, ist er nur ein Stück dieses Planeten, das ich mir geliehen habe. Aber warum ist dies und jenes getrennt? Dann fand ich heraus, dass es nur die Grenzen des Empfindens sind, die bestimmen, was ich bin und was ich nicht bin. Hier gibt es eine Empfindung, also bin ich es. Dort scheint es, ich spüre die Empfindung nicht, also bin ich es nicht. Als ich diese Grenzen der Empfindung sehr, sehr genau aus meinem Inneren heraus betrachtete, dies war ein Abschnitt meines Lebens, in dem ich die meiste Zeit mit geschlossenen Augen verharrte. Erkannte ich, dass die Grenzen der Empfindung entweder gedehnt, erweitert oder sogar kleiner gemacht werden können, als sie gerade sind. Du kannst hier sitzen und nichts von dem fühlen, was hier gerade passiert. Das passiert im Schlaf zu einem gewissen Grad. Oder du kannst hier sitzen und deine Empfindungsgrenzen auf diesen ganzen Saal ausdehnen. Und alles, was innerhalb der Grenzen deiner Empfindung liegt, wirst du immer als ich erfahren. Hier steht ein Glas Wasser und das bin nicht ich. Das ist ganz klar, aber wenn du es trinkst, schließt du es einfach in die Grenzen deiner Empfindung ein und es wird zu dir. Wenn du also deine Empfindungsgrenze in einer erweiterten Form auswirfst, kannst du hier sitzen und jeden in diesem Saal als dich selbst erfahren. Du kannst es noch weiter ausdehnen, den gesamten kosmischen Raum so erfahren, wie wenn du deinen eigenen Körper erfährst. Dieses Gefühl des Eingebundenseins, wenn es in dich kommt, als es in mich kam, erkannte ich plötzlich, dass liebevoll zu sein keine Lehre von irgendjemandem ist. Mitfühlend zu sein keine Idee, Empathie kein esoterisches Prinzip ist. Dies ist die Art und Weise, wie ein Mensch geschaffen ist, wenn er nur sein Bewusstsein nicht mit begrenzenden Identifikationen verstopft, mit Dingen, die er nicht ist. Wenn man sich nicht mit allem identifiziert, was man im Laufe der Zeit angesammelt hat, dann in Körper und Verstand eingeschlossen, ist jeder Mensch dazu in der Lage. Wenn es um äußere Situationen geht, haben wir alle unterschiedliche Fähigkeiten. Aber wenn es um innere Situationen geht, haben wir alle die gleichen Fähigkeiten. Kein Mensch ist besser ausgestattet als der andere, wenn es um die innere Sphäre geht. Nur in den äußeren Situationen sind wir alle unterschiedlich fähig. Wenn diese Einbeziehung in das menschliche Leben kommt, wenn du hier sitzen und die Menschen um dich herum als dich selbst erfahren kannst, glaube ich nicht, dass ich dich lehren muss, gut zu sein. Ich glaube, nicht, ich, muss, zu ich glaube nicht, dass ich dich lehren muss, zu lieben. Ich glaube nicht, dass ich dich lehren muss, dich zu kümmern, denn sich um diesen einen zu kümmern, ist sehr, sehr natürlich. Dies ist tief in der Natur der Existenz verwurzelt. Diese Einbeziehung muss unbedingt die Menschheit erfassen. Dies wurde also mein Leben meine Arbeit und mein Bestreben, Methoden zu entwickeln, damit Menschen diese Einbeziehung erfahren können. Wenn diese Einbeziehung von der Menschheit erfahren wird, insbesondere von den Führenden, von Menschen, die Macht und verschiedene Aspekte der Verantwortung in der Welt ausüben, könnten wir definitiv Lösungen für alles finden, denn heute sind wir als eine menschliche Generation, das ist sehr bedeutsam. Zum ersten Mal sind wir in der Lage, jedes menschliche Problem auf diesem Planeten anzugehen. Ernährung, Gesundheit, Bildung, Ökologie. Egal, was du nennst, wir können alles angehen. Wir haben zum ersten Mal die notwendigen Ressourcen, Fähigkeiten und Technologien. Aber ob wir es tun werden, hängt einfach davon ab, wie einbeziehend unsere Erfahrung des Lebens ist. Wenn du hier stehst und diesen Planeten als dich selbst erlebst, glaube ich nicht, dass ich dir sagen muss, kümmere dich um ihn. Jeder Mensch würde sein Bestes tun. Wenn wir diese Einbeziehung nicht haben, werden wir das, was wir tun können, nicht tun. Wenn wir in unserem Leben nicht tun, was wir nicht tun können, ist das kein Problem. Aber wenn wir nicht tun, was wir tun können, sind wir eine Katastrophe. Meine Hoffnung und meine Arbeit ist einfach, dass wir als eine Generation von Menschen nicht zu einer solchen Katastrophe werden, dass wir das, was wir tun können, auf jeden Fall tun werden. Und jetzt ist das, was wir tun können im Vergleich zu dem, was wir vor 100 Jahren tun konnten, so unglaublich anders. Aber was fehlt, ist ein allesumfassendes Bewusstsein, eine allumfassende Erfahrung des Lebens. Wenn wir doch nur dies in der Führungsschicht in den Menschen bewirken können, erst dann werden wir nach Lösungen suchen, die für alle relevant sind. Andernfalls werden wir herumdoktern. Im Namen der Problemlösung schaffen wir immer mehr Probleme. Wenn wir wirklich Lösungen schaffen wollen, die für alle relevant sind, muss der Menschheit eine Erfahrung von absoluter Einbeziehung widerfahren. Und es ist möglich. Ich danke euch.